durch die Tür, okay? Einfach durchrennen, einfach durchrennen, oder einfach hin, okay? Servus guys, jetzt willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Hardcore. Yeah, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Au, da unten ist ein Loch. Pass auf. Okay, dann baue ich mich wieder hoch. Letzte Folge haben wir endlich das Nether erreicht, wie man schon Ah so, ich lief kurz, weil ich muss eben was in meinem Minecraft oh, ja, ja, Leon hat bestes Internet, nur, nur mal eben so gesagt, also nicht hundertfach. Ich Internet... habe gerade kein bestes Internet. Ja, ich bin gerade Ideen aus von mir, ja sorry. Send, oh Scheiße. Send Help, okay. Nein. Alter, also ich habe gerade bei klar, weil der Nether wird noch geladen von mir. Hier ist überall Feuer, Alter. Ich weiß, beim Nether äh, wird hier alles äh, unendlich brennen, das kenne ich schon, aber... LOL! Ist das Kies? Ich weiß, dass es jetzt auch Kies im Nether gibt, schon lange, aber ne? Ich habe gehört, es gibt einen Magma-Block. Ja, hörst du mir zu? Ja. Ich habe gehört, es gibt einen Magma-Block. Hallo! Und äh, die will ich unbedingt mal aussehen, äh, ansehen. Da oben ist Glowstone, aber ich weiß, über Glowstone ist immer ein ähm, Dings-Spawner, ein ähm, Lohn-Spawner. Aber von denen können wir... Nein, das ist falsch. Machen. Ja, aber ich habe bei Dings gesehen. Komm mal. habe ich gesehen gesehen, dass er immer so Was ist... Hä, ich finde diesen scheiß minecraft dort noch nicht geil. Ja, komm einfach hier. Ich weiß nicht, was an Oh, ich werde aus dem gesprungen. Easy. Rutsch. Ach Leon, egal, du kannst die Wasser einmal trotzdem benutzen für ähm, no, äh, no Fall Damage, glaube ich. Kann das sein? Wir haben echt Glück, dass hier kein äh, äh, Gas direkt bei beim Spawn bei uns ist. Ja. Haben wir echt Glück. Ich muss jetzt aufpassen, dass ich kein Anlocke. Ich höre schon ein, ich renne wieder weg. <lacht> ich sag's gerade so, ja, Gast. Und dann höre ich ihn. Ich finde meine App Daten okay, nicht. Okay, Josh, ich bin nicht so mein Mikro. Ich habe mich gerade voll schreckt. Jetzt kommen wir haben endlich. Es sind drei Minuten in Folge und wir haben nichts Produktives geschafft, ja? Das nicht mal etwas. Es ist aber mal nicht okay, ich alles. Aber nicht mehr 2 Ah ja, es Seelen sind. Das ist immer gutes Zeichen, Seelen Aber ich finde einfach keinen Dampf mehr. meiner Hand. Rechtsberechtigt kacken, ne? Ich finde den Schatz Minecraft doch nicht. Scheiß das! Ne! Maul. wo ist du, Alter? Da, wo du nicht bist. Ich war also die kleinen machen aber ne? Machen richtig krass oh, Schaden. Magma Cube, das Magma Cube. Die haben bin ich drauf. Wenig. Die sind richtig low immer, die sind richtig low. Von dem Leben her. Leon, ja, das ist Magma Cube, der sieht aus wie Obsidian-Block. Der Tanzer sich doch richtig geil geiles tp ist es einfach ganz normal Bags kennt ihr wahrscheinlich weil also ich hier schreibt Chat Bags kann man so schreiben weiß nicht Ach ja leute hashtag Lammosses. weiß nicht ob das momentan schon das t-shirt draußen ist wenn ja dann wäre es einfach um ich baue ein bisschen netherback ab und ich hoffe der lehrer kommt jetzt mal rein sonst werde ich wirklich, wirklich wütend Nun. Leon, ja, kannst du mal kommen? Warte kurz. So Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn Leon endlich mal bestehen deine er, halt, ne? bis gleich. So Leute, da sind wir wieder. Ich habe währenddessen einen coolen Move draufbekommen. Seht ihr gerade. Und Leon ist endlich mal wieder online. Ja, ich ja, muss ja, meinen Gamma. Hi! hi. auf, ich habe keine Hose an und meine Rüstung ist fast kaputt. Und ich hatte schon verzaubert. Und äh, ich brauche hier. Warte, ich bauen. Oh, wow, Leon, hörst du das? Was Das ist der Gas, das sind Katzengeräusche. Keiner fangen weg. Gasgeräusche sind von einer Katze. Das weiß ja noch niemand. Nö! Von wo ist das? Ja, der du bitte nicht in der rein, ja? Ich habe Mr. Mr. Pilz gefunden. Ja, geil, da können wir Pilze zu machen. Und dann genießen wir die eine Pilzkuh und äh, da ist überall Glowstone das bräuchten wir für Dinge. Schau aus unserer Mine also Leon können wir dann äh, bitte mal ähm, den magma Tube killen das ist auch eine Zutat die wir brauchen denn wir wollen jetzt endlich mal wieder äh, wie heißt das? Braun Braun Leon gas! Oh! das! Oh Oh mein Gott! Zurück zum Anzender! Leon, ich will da nicht runterspringen. Dann da geht's sehr tief runter. Da geht's. Leon. Hui! Warte, pass auf, Leon. Oh nein. Warte, da hinten müsste man noch. Leon In der Nähe da machen wir bitte no joke, okay? Aber das ist ihr ernst. Wir bauen uns eine Treppe nach unten, eine richtige Treppe. Und wenn der Gas wieder da ist, sind wir geäppt. Okay? Ja? Okay, gut. Noch so, schau, ich baue hier mal eine Treppe. Mae, komm doch her, ich brauche gerade einen Weg. Ach so, okay, ja, okay. Ich wollte eigentlich keine coole Trappe bauen. auf Wo bist du? Ja, Leon, bist du bist beim Spawn hier oder? Da bist du. Äh, wir wollen sie mit Stein rüber. Aber mit Leon und Marcus, da gibt doch keinen Stein, Woll ich bin mit weg rüber. Das man mein den Sprung. Hui. Nee, weißt du? Ja, Nein ich oh, meine... Wir müssen jetzt runter. Leon, da unten ist ein Makrocube. Pass auf, wir können uns schubsen. Ja, das ist ein Micro Cube. Ich will den Makrocube klatschen. Aber machen die Treppe so, dass wir wieder auch hochkommen, ne? Ich spring runter. Eine <lacht> oh, drei Herzen! <lacht> Yo, ich habe nur Protection hab und okay, <lacht> ja, ich hab viel weniger Rüstung. only once. Okay, Leon, bau dich safe runter. Ja, ich habe viel weniger Rüstung als du. Like ich würde halt Only live once, only <lacht> once. Ich mag den Lebenswelt irgendwie. die ist einfach die okay Leute, die ist und Win win. Oh Gott. Lebenswelt und ich höre ihn, Hörst du ihn nicht. <lacht> warte, Tommy ich mich angreifen, ich habe Lava. Leon, du darfst sie bloß nicht schlagen, sonst ist das Projekt zu Ende für uns. Vor allem in der 1.11. Warte! Hey! Warte! Leon, Bobby ist zurück aus Hardcore 1! Bobby, also aus Marvin's Hortco! Ja, ja! Leon, latschen, warte ich habe äh, ich hab mal einen Ich hab die Gastraines, wir können uns Speedtränke machen. Leon, Leon, hilfe, wo bist du? Ich bin nicht mehr Leon, wo bist du? Leon, da ja, bist du. Sehen Sandwolf. Leon hat nicht viel Essen. Ich habe nur noch ein Hütchen und dann habe ich nur noch einen Apfel. Aber den Apfel will ich nicht verschwenden, also würde ich sagen, wir gehen wieder zurück und holen ein bisschen Essen, Leon. Ich erkunde hier noch ein wenig. Ich gehe zurück auf jeden Fall, das halte ich nicht aus. Hast du eine Treppe wenigstens gehört? Nein, musst du selber bauen. Leon, gast! Ich komme. <lacht> Ich schaff das! Ich schaff... Ah, nein, nein, nein. Okay, ich hatte gerade ultra lag, So Leute, da sind wir wieder. Ich hatte gerade ultra lags, entschuldige ich mich. Die werden noch gleich jetzt wieder auf. Oh, oh Gott! Ich, Jan, Wo oh. geht's sie wieder nach oben? Da. Hä, wie bist du da hochgekommen? Also, wie, wie, wie ich bin da drin? gar nicht hoch, ich bin weitergegangen. Also, Warte, okay. ich komme mal hin zurück. Ja, genau. Das wäre gut. ich habe nur noch ein gebratenes Hühnchen und das müssen, das können wir nicht benutzen. Äh, ja, deshalb nicht mehr sprinten am besten. So, jetzt mir wir alles abbauen, die Wochen level zu verzaubern und die Namenbenennung. der Namenbenennung von Items ist das Wichtigste. Oh, ich weiß nicht, Leon, wie ich das getan? Ja, wo bist du? Da bist du, Leon, Leon, Leon, Leon, Leon, hier hinter hier Mehr, das okay Mike, ich I'm the risk boy of the universe. Nein Leon, wenn du jetzt fast brichst, ich hasse dich. <lacht> Ey, ich zieh das Schild besser aus. Ja, ja, das, das wäre schon, wär schon gut. Leon, willst du nicht fast Bridge. Nein! Ich will, ich muss ja, ich nicht muss dazu, Sonst schlafen wir doch einer. <lacht> <lacht> <lacht> GG. Ja, mach ich gerne. Weil wir müssen da oben hoch. Ich weiß, aber ich komme nicht hoch. Komm her! Jetzt zeigt dir der Pro, wie man dort hochkommt. Okay, jetzt kommt, Leute. Schaut zu und lernt, wie man hochkommt. Alles klar, Leon, so kommt man hoch, ja. <lacht> Wenn jemand sagt, wir kommen jetzt nicht mal runter, nur. Ich habe ein Feuer gesetzt. Mach lieber aus, bevor wir noch Fehler machen. Also, ja, okay, ich weiß Wo kamen wir? Ähm... Leon kann sich gar nichts mehr, Leon. Wenn ich jetzt abgeschmiert bin. Leon! Okay, <lacht> da müssen wir ein Loch ausbessern. Hä? Wo ist mein Schwert? Da. Leon, nee, ich geh vor, ich geh vor. Was ist, wenn du geladen Da muss ich vor. Leon. Alles gut. Meine Rüstung wird wieder nicht angezeigt. Das ist voll scheiße. Ja, das ist ein sehr. zuerst. Ja. Mike, guck mal, welche Blöcke ich mitgenommen habe. Zeig. Wo bist du? Hinter dir! Was hast du mit? Oh mein Gott, gib her! Setz sie hin, setz sie hin! Ja! Nein, warte! Ich ah. geh weg! Ich will nicht! Gib her! Gib her! Hand. Es macht die Rüstung richtig schnell kaputt! Ja! Ja, oh. Leer, tut es das? Au. Leute! Das ist meine Strafe, dass ich dir einen Pupping gegeben habe. Du wirst daran gehen. sterben, ne? Das hört nicht bei einem halben Herzen auf. Das musst du mit einer Spitzhacke bauen Helm! Mein wunderschöner Helm! weiß das mit heißt, Hose ist? <lacht> oh, wir hätten nicht unser ganzes Eisen für Dings ja, aus... aus ich muss mit den Zerschnitzler killen, damit wir ein bisschen Dings sparen. Hier sind Pfeile für dich und hier ist ein bisschen Knochen. Die haben wir gut gebrochen. Ich kenne die ganzen Och. Schweine, okay? Meint, die können wir gut gebrochen. Gebrochen, ja. Ah, Gruckler. Die Folge ist gleich zu Ende, würde ich sagen. Ich werde nur noch ein bisschen ein paar Schweine zerschnitzeln. Schnitzler. Hier, ja. der Zerschnitzler. Verbrennung 1, halt bekannt 1 und Schärfe 1. Und Butch. Glutsch. Glutsch. Glutsch. Und da ist er Da ist er down, Leon. Da ist er down. <lacht> Das Schwein ist in die Lava geschmissen, was ich denn das Was mhm. so, willst du mal nein? ja, Leon? <lacht> da weiß ich wie die machen. Leon, äh, Leute, bald kommt ein Livestream. Äh, Highlight of Livestream. Aber ich weiß noch nicht wann, ich werde eh extra Video sagen, machen. Und dann werde ich in Minecraft, also in, auf YouTube denke ich mal, äh, Livestream, oder? Ja, YouTube. YouTube, ja, okay. <lacht> YouTube hat glaube ich eine bessere Quali als Twitch, meiner Meinung nach. Hm, ne, finde ich nicht. Aber der Unterschied ist halt, weiß ich nicht, ich, das ist kein Unterschied irgendwie. Es halt die zuschauer das es hat anders. Bei Twitch gibt es neue, und bei YouTube sind kriegst du meistens welche. Und Baum. Baum kriegst du immer. Nein, Baum ist. Du hast gesagt, weil Baum. Du hast gut ja, was hab ich gesagt. Nix. Und was muss ich gesagt haben? Leon, warte ich, ich gebe dir eben mein Fleisch. Ich habe zwölf Fleisch leider nur. Was machst du da? Das baue ich. Auf mich zu boxen. <lacht> so Leute, die Welt die Welt wurde gespeichert, das auch. Weil also die Folge ist auch gleich schon ne? ja, das Ende. bei mir wird das gar nicht angezeigt, Zeit, geil Ich werde noch ein bisschen mit meinem Magma rum äh, hier baden, mal also ein bisschen meine Rüste kaputt machen, denn ist eh schrott Und dann werde ich mir eine neue machen und vielleicht so sogar wir genug Blabes haben. Und ich sterbe gerade wirklich dran, Alter au au Leon Hand Herzen! Leon. Leon Leon Leon Leon Leon meine Sch meine Boots sind down Hand meine Boots der meine ist down äh, down down Down, der da ist da da. da eigentlich mit dem der so? nee, so, dann machst du Fußboden. <lacht> ich will das jetzt echt nicht. Ne? Mikey, wie sieht das aus? Komm mal her. Mal, ich muss den Fußboden dekorieren. So, okay, warte, auch. Ich glaube. Wir haben noch einen Fußboden. <lacht> hey, das sieht... Nein, du hast mehr davon. Du ja. sagst mir das nicht. Nein. Nein, Mikey, bau hier nichts. Ja, aber sonst kommen Monster. Leon, geh mal durch die Tür, okay? Einfach durchrennen. Einfach durchrennen. Oder einfach gehen, okay? <lacht> Geile Fußtour, oder? Leon, viel Spaß. Ich mache jetzt meine Rüstung kaputt. Lulu, ich geh im Sterben, Leon. Ah! Alter, ich krieg so viel Schaden, Digga. Alter, Alter! Alter, Leon! Gib mir den mal bitte. Ja, warte mal ganz kurz, Leon. Schau mir ganz gut an, okay? Schau mich an. Okay? Ja, mich nee du lass mal. Digga, lass mal oh, auf. Okay. Meine Rüstung ist down, Leon. Fuck. Meine Fulle. Das hatte ich nämlich vor. Weil jetzt mache ich noch ganz schnell in der Folge eine neue Rüstung. Ja. Okay? Haben Wir haben kein Eisen, Mann. Alter, in der Höhle ist so viel Eisen. Hol der scheiß Eisen, Digga. Ach, mach doch selber. Ja, wieso ich? Du willst doch Eisen. Weil du Eisen willst. Ach so. Du hast einen zweiten Ampurs, ja. hey, was für hey, zweiten Amboss? Ich hab alles abgebaut. Nee, gehabt. Der ist ein Eisen. Das ist Eisen. ist für den Rüstung? Rüstung. Ich nehme jetzt die Boots, Alter. Boots. Ja, das war mein Eisen. Das sind jetzt, das sind jetzt meine Geile warte warte hier habe ich noch zwei. Das ist echt nett. Ja? Müssen wir müssen mir die Fackeln hier weg. Warte, hier, hier sind die. Okay. Nein, die Fackeln nicht. Sonst spawnen hier Mobs. Hab ich doch. Auch... Ja. So, ich werde jetzt mal in die Höhle gehen mit. nur mit Boots, obwohl das wäre stumm, Egal, also ich würde sagen, wir locken uns wieder hier in dem Stall aus, also weil der Stall ist immer so mein Home. Ne? Da dafür ich bin sicher und safe und wirklich gebaden. Haut rein, Leute, wenn es euch gefallen hat. Die bei nächsten nächste Folge hier in der Spaß. Ciao Leute. Hallo, Leute. Und bis zum... Gebt ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Gebt ein Abo da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Haut rein. Sagt Tschüss zu meinen Ninniesies. Und wir an solchen Stimme gehen, sonst sterbe ich noch. Haut rein. Ja, und, tschü. und Tschüss.